Heute gehen wir Trüffelwandern. Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen des Trüffelsuchens und einer kleinen Vorstellungsrunde der tierischen Suchmannschaft geht es auch schon auf in den Lichtwald. Begleitet werden wir von den Trüffelexpertinnen Gabriela Sausing und Marion Weißenbrunner sowie von Michaela Friebes von der GPG. Die eigentlichen Stars des Nachmittags sind aber Iuma, Camus und Wakuni. Die drei Schnüfflerinnen schaffen es schon nach kurzer Zeit, dass die Freude in unserer Wandergruppe ansteigt. Der erste Trüffelfund. Und es soll nicht der letzte gewesen sein. Nach einem etwa eineinhalbstündigen Spaziergang kommen wir bei der Waldschule an. Hier werden unsere Funde gewaschen und natürlich auch verköstigt. Als Vorspeise wird uns Eierschweiß mit Trüffel serviert als Hauptgang gibt es Nudeln mit Trüffelsahnesauce. Mahlzeit.